Hier ist euer Fan. Wir werden heute eine Runde Call of Duty Beta spielen mit Dante und Admiral. Ich hoffe, es wird euch gefallen. Hier kommt das Video. Ja, ich es wieder vergessen. Ja. Was Spanier? Was? Wer bist du? Und wer bin ich, Mann? Okay, wenn er durch die Tür rennt, als würde er keine Ahnung was. Hulk sein oder was? Du, du. Sehr ja, stark. Danke. Was Da ist keiner. Ich bin gleich bei A. Ja. Mann, was für ein Was? Das gibt's nicht. Mann, er kämpft hinten. Hinten, Bäh. Ich bin bei Alpha. Mach die Tür zu. Tür zu. Warum schmeißt du das jetzt? Passt, ich habe Alpha. Nein, nein, nein. Nee. und er hat wieder A. Also Genau. Was? Sie spawnen alle für C. Sehr habe ja. Wo sind die? Die sind eine Mann, Wie viele Leute haben die bitte? Ja, wenn sie sich Alpha verloren haben, das sehe ich ja schon, oder? Ich hab wieder falsche Waffe. Von wo kommt die Waffe? Von wo? Mann, ich heb sie nicht einmal auf. Wo ist das? Wo ja. B? Wo ist B, Mann? Und nein, er hat mich gleich. Wo ist er? Da oben. Achso, das ist einer. Ich bin bei A. Ich bin bei A. Komm, komm, komm, nehme, nehme, Mann. Was ich habe A. Ja, das geht! Mann, das gibt's einfach nicht. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Ich verstehe nicht, wie ich dazu. Was? Schau, ich hab sie wieder. Achso, okay. Was war. Spanier hat mich rasiert. So ich bin bei A wieder. Ja, da Sehr stark. Gegner, wo sind die? Weiß es nicht, wer macht sich gerade alle Märme, die gucken Ich fliege nicht mit ihm selber rum, ich habe einen anderen. Wir haben zwei Spiele. Nimmt das dritte ein. Der wird gesichert. Weil der Marsch vom Körper Nico. Alle machen ganz Mann, ich bin nicht da mal. 10 Meter gegangen, ich bin schon tot. Da ist eine Alice Ja, schön und gut, oh, Hammer, ja. gemacht, ich muss mal dorthin kommen. Wow! Ich schaue, dass ich C, ah, ich, ich, ich schau, dass ich C jetzt wieder zurückholen. Warte, vergiss ich, <lacht> ich, vergieße, ich am Schluss Headset abzuschalten. Ihr werdet bei C gebrau. Charlie? Warum lass du mir nicht deine Waffe mal nachladen? Ihr werdet bei Bravo gebraucht. Wenn du gegangen bist, gerecht hinter dir. Ihr werdet bei Charlie gebraucht. Warte, ich muss Curse Mann, schon wieder der Spanier. Schon wieder dieser Gorilla, Mann. Ich komme, Admiral. Oben. Hab ihn. Sorry. Ich war zu spät. Hab ihn. Ja! Was, Gorilla? Was? Wer bist du? Ich bin polnischer Gorilla, Mann. Und? Oh, ich sehe nichts mehr. Warte. Ich bin... Nein, nein, nein, nein. Ich habe Drohne. Eingeschalten. Ja, Sie also sollten was wieder machen, weil... Was Gorilla spanischer, polnischer Gorilla? Sehr stark. Ich gehe zu A. Was? Egal. Karma. Wo bin ich? Was? Mich wolltest du aus... Mich wolltest du nehmen! Was? Mich! Was war jetzt? Ja. Ja. ja! ja! Danke fürs Zuschauen! Ich hoffe es hat euch gefallen! Sieg! Endlich ein Sieg! Es gab Emotionen, ja, mein Herz, nein, Spaß. Ich hoffe, es hat euch gefallen und schaltet es dann ein, wenn es vorn heißt.